Gestern waren hier noch zehn Kühe. Hier ist 30. Oh. Die Skalarwellendichte ist sicherlich angestiegen. Das muss ich gleich mal nachmessen. Die Vögel meiden das Gebiet, siehst du? Sillit. Atmosphärischer Seismologe. Hi, ich bin übrigens Janika, Sternzeichen Widder. Murphy. Murphy Hunter. Aszendent Schlangenträgerin. Und du? Nennt mich einfach Bob. Wo darfst denn hingehen, Bob? Das ist der Weg. Ich sage euch schon, wenn ich raus muss. Und feier es mal weiter. Hast du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern, Bob? Ich nämlich nicht. Meine Mutter hält mich für verrückt. Glaubst du an Außerirdische? Wir kommen im Regen. Haha. <lacht> Deinen Optimismus hätte ich gern. Frieden? Erzähl das mal den Kühen. Nicht nur Kühe verschwinden. Auch die Sterne werden immer weniger. Glasklarer Nachthimmel und nichts zu sehen. Der Gürtel des Orion hängt auch schon lose. Das ist schon verdächtig. Aber wir werden die Ersten sein, die die Neuankömmlinge heute Nacht abfangen werden. Neuankömmlinge? Was willst du hören? Schalt mal auf 675 MHz. Kurde cool Ey Murphy! Schalt mal einen Gang runter! Fuck. Wir fahren nicht mehr. Ein elektromagnetischer MP-Puls hat uns lahmgelegt. Wenn wir es doch irgendwann bis 53 Alpha schaffen sollten, dann ist die Batterie längst leer, so wie du mit dem Ding umgehst. Schau doch lieber, dass du das Auto wieder in Gang gesetzt kriegst. Hatte ich glaub, ich hab was. Du hast die Kamera kaputt gemacht. Quatsch mit Soß. Solche Störungen können nur eins bedeuten. Eine enorme Skalarwellendichte. Das heißt, hier werden sie sich zeigen. Bist du dir sicher? Nein, ich sag das nur so. Natürlich bin ich mir sicher. Hey, tut mir leid, dass du da mit reingezogen wurdest. Ich hoffe, du kommst nicht zu spät, wo auch immer du hin willst. Ich hab's nicht eilig. Sillet hat diese, diese Wellen gefunden. Ich sag, wir legen uns jetzt hier auf die Lauer. Sternchensuppe oder Napoli? Hauptsache ohne Quecksilber. Ich hol schon mal den Radioxmitter. Das ist mein Baby. Tue ihm ja nichts. Ich kenne mich mit Autos aus. So, jetzt können die Bastarde kommen. Diesen Bob nicht. Der hat mir doch das Auto in die Luft. Meinst du, er ist schuld daran, dass wir liegen geblieben sind? Ich glaube nicht, dass er ist, wer er sagt. Bob ist ein Alien? Wohl am falschen Ende gespart. Ab Baujahr 2010 hat die Regierung Filter in die Kameras eingebaut. Damit ist es unmöglich, Extraterrestriane anzufangen. Muss man wissen. nett. auf ein Wort. Wir glauben, dass er ein Alien ist. Cool! Warte, nein! Ich habe ihm alle unsere Geheimnisse anvertraut. Fuck! Was machen wir denn jetzt? Als erstes müssen wir seine Tarnung neutralisieren. Schön hier auf der Erde, nicht? Sterne des Orion von da. An. Ich glaube, euer Fluxkompensator ist kaputt. Es hat schon schön aufgebaut. Vetter, wir wissen, dass du ein Alien bist. Was hast du mit der Stalle des Orion angestellt? Wenn ich ein Alien bin, wer ist denn der da? Hypnosestrahl, Hypnosestrahl, Hypnosestrahl. Ihr seid alle für 30 Sekunden angelähmt. Ha! Ich bin mir sicher, er war ein Alien.